Hey Skatfreunde, erst vor ein paar Tagen, konkret beim Ligaspieltag, wurde ich angesprochen. Daniel, was ist eigentlich dieses Jahr mit dem Skat-Masters-Finale? Es sieht so aus, als wärst du noch gar nicht qualifiziert. Das heißt, da wusste jemand, wo man schauen kann. Und auch auf YouTube ist das Interesse vorhanden, wie zum Beispiel dieser Kommentar zeigt, wann kommt das Format Game Duel Skat-Masters mal wieder? Das ist mein Lieblingsformat. Ja, und da habe ich mir doch gedacht, mache ich doch mal wieder dieses neue, bewährte Format, eine Mischung aus Skat-Analyse und Skat-Stories. Wie ist es mir eigentlich in diesem Jahr in der Skat-Masters-Qualifikation ergangen. Ja, und fahre ich nun nach Berlin oder fahre ich nicht? Und bevor wir dazu kommen, haben vielleicht die einen oder anderen von euch jetzt schon eine kleine Wette abgeschlossen und sich gefragt, wann sagt Daniel Holy Energy? Und das ist die Antwort. Jetzt ist es passiert. Mein neuer Werbepartner Holy Energy, den möchte ich euch noch mal kurz vorstellen und zwar, indem ich euch einfach mal das Probierpaket ans Herzen lege und euch das mal zeige. Das ist bei mir nämlich vor ein paar Tagen angekommen. Und ich denke auch alleine diesen Paket, man sieht dem schon an, äh, da steckt einfach ein bisschen mehr Liebe drin, als man so von anderen Produkten gewohnt ist. Und das ist auch der Grund, warum mich das total abholt. Okay, es gibt eine kleine Grußkarte mit den Vorteilen es ist vegan, es ist kein Zucker und so weiter und so fort. Und dann hat man hier dieses kleine Probierpaket mit vier Tüten in drei verschiedenen Sorten und das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, bevor ihr diese etwas größere Dose nehmt, denn äh, die verschiedenen Geschmacksrichtungen, das ist schon ein Unterschied. Ich habe meinen Favoriten auch erst über diese Probierpakete gefunden und dieses Probierpaket, das kostet mit dem Rabattcode SCART Lernen 5 15 Euro, roundabout. Und ja, da kann man sagen, ja Moment mal, die wollen dann nur ihr Zeug verkaufen und ganz schön teuer, aber versucht doch einfach mal im Supermarkt, sage ich jetzt mal, 12 Dosen Energy-Trink, der dann auch noch zuckerfrei ist, der dann auch noch vegan ist, der dann auch noch echt gut schmeckt, schmeckt wirklich fruchtig. Versucht mal für 15 Euro so viel Inhalt energy Drink ähm, im Supermarkt einzukaufen. Ich sage, das wird verdammt schwer. Also ein Produkt, was ich... Ähm, ja vorbehaltlos empfehlen kann und ja ich sage deswegen nicht ihr müsst das Zeug kaufen aber ich sage zieht es mal in Erwägung könnt ihr mich gleichzeitig ein bisschen mit unterstützen und vielleicht in einem der nächsten Livestreams können wir dann schon gemeinsam anstoßen und das hier ist mein Lieblingsgeschmack Raspberry mm. so das dazu und dann kommen wir mal hier zu dieser ersten Partie habe ich gespielt in der Qualifikation in der letzten Woche. War tatsächlich das erste Spiel der Serie in Vorhand. Nach Skataufnahme natürlich. Es war noch eine 20er Reizung aus Mittelhand unterwegs. Hört man jetzt nicht unbedingt gerne, wenn man hier versucht oder hofft, dass der Doppelläufer kommt. Aber es ist ja nicht zu ändern. Ähm, ich habe dann ganz normal, sage ich mal klassisch gedrückt. Vier Augen Karo und dann den Kreuz in Vorhand. Kann der schon sich auf verschiedene Weise gut entwickeln? Ne? Ich habe zwar nur vier Trumpf und ohne sechs klar, Risiko, aber wenn die Trümpfe bei den anderen 4 zu 3 verteilt sind, dann kann man das im Zweifel sogar verkraften, dass eine 10 gestochen wird, wenn dann von dem vier trümpfer gestochen wird, man danach vielleicht nochmal angespielt wird. Also ich spiele Trumpf raus, werde in Pik angespielt, ich spiele wieder Trumpf raus. Jetzt kam Pik, wurde gestochen. Und wenn jetzt zum Beispiel einfach Herz auf den Tisch kommt, von dem, der da Herz gereizt hat, ne? dann komme ich mit Herz ran, vielleicht sogar mit der Dame, spiele ein drittes Mal Trumpf raus und dann sind im Zweifel, wenn die Trümpfe noch 1-1 fallen, ist alles geklärt. Aber so war es natürlich nicht. Es war tatsächlich so, ich spiel Trumpf raus, Pik, ich spiel nochmal Trumpf und dann wurde Pik 10 gestochen und jetzt gab es zwei kleine Unglücksfälle. Erstens mal, es kam kein Herz hinterher, sondern Karo und zweitens mal, es hatte der Dreitrümpfer gestochen. Hier waren die beiden anderen Trümpfe, mein im Herz 10 flog dann auch zum Fenster raus, an Karo Volles kam ich auch nicht ran. Also recht wehrlos hier erstmal ein Kreuz ohne 6 verloren. Das war mal wieder ein Auftakt in das letzte Skat Masters. Und jetzt schauen wir trotz alledem mal, wie sich das darstellt. Also, hier haben wir ein Game Duell. Ich gehe mal auf Skat Masters. Jetzt mitspielen und zum Skat Masters. Und dann gehen wir jetzt erstmal auf meine vergangenen Qualifikationsturniere. Und da sieht man im Prinzip meine ganze Saison. Auf einen Blick und das ist, wenn ihr so hier von Anfang an schaut, an sich erstmal eine Chronik des Scheiterns. Also ich habe am Anfang versucht, im ersten, zweiten, dritten, vierten, aber die Punkte zeigen schon, ich habe fast kaum eins von diesen Turnieren zu Ende gespielt. Denn man muss ja immer nur drei Spiele machen und wenn man schlecht steht, braucht man gar nicht weiterspielen. Und es ist natürlich so, du brauchst ungefähr 2000 Punkte auf 36 Spiele. Und das heißt, wenn du es mal umrechnest, pro Päckchen, pro drei Spiele brauchst du eigentlich 170 Punkte. Das sind ein nicht mit vieren. Alle drei Spiele, 50 Punkte gibt es dann für das gewonnene Spiel noch extra. Oder zwei andere Spiele oder nochmal 40 von der Seite, aber letztlich 170 Punkte pro Päckchen das ist krass, das ist hart. Das heißt, da muss man Vollgas geben. Das ist wie, als ob du ohne Bremse ein Rennen fährst. Und eigentlich ist nicht die Frage, ob du aus der Kurve fliegst. Eigentlich ist nur die Frage, wann du aus der Kurve fliegst. Ne? Ist es zum Beispiel, hier habe ich 600 gemacht. Ja, da wird es wohl mich irgendwann im neunten Päckchen erst endgültig zerlegt haben. Hier bin ich möglicherweise direkt im ersten Päckchen rausgeflogen. Ich weiß es nicht mehr. Aber du brauchst dann eben wirklich mal das Glück, dass du volle Kanne, Risiko gehst und wirklich wie durch ein Wunder diese zwölf Päckchen überstehst und am Ende ein richtig gutes Ergebnis hast. Ja, also dass ich es nicht versucht hätte, könnte man nicht sagen, aber bis hier zum 24. Turnier und damit überhaupt mein 14. oder 15. Versuch, habe ich nicht mal überhaupt eine Serie zu Ende geschafft. Was vielleicht auch zeigt, ich war Anfang des Jahres auch mit ein paar, oder Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres noch mit ein paar anderen Dingen beschäftigt. Es war nicht meine allerhöchste Priorität. Und dann habe ich jetzt im Januar tatsächlich das erste Mal 1593 gespielt. Aber das ist natürlich auch nichts wert, denn ich spiele ja hier nicht am Ende, um die 30 Euro einmal zu gewinnen, sondern um mir das Ticket fürs Finale zu holen. Und eine 1593, die kannst du auch noch nicht einbauen in die Jahresrangliste, wo die besten sechs Ergebnisse zählen. Da brauchst du an sich auch alles über 1800, wird da erst interessant. Also, es, erste kleine Duftmarke gesetzt und dann ging es wieder weiter, wieder nix, nichts, nix und erst jetzt hier ab dem Mai, sage ich mal, habe ich vielleicht der ganzen Geschichte auch ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Energie gewidmet und habe mal hintereinander ein paar Serien auch zu Ende gespielt, 1291, jetzt auch nicht das, wo man hier hin will. Aber immerhin, man sieht am Stück mal ein paar Serien zu Ende gespielt und dann auch mal eine 17.01, eine 16.98. Das war noch nicht wirklich in der Nähe von dem, was man braucht. Ich habe also im Endeffekt auch nach 46 Turnieren noch kein Bein auf dem Fuß gehabt. Ne? Aber dann, nach dem Punktspiel, da ist es passiert. Spoiler-Alarm. jawohl! Daniel fährt nach Berlin. Hier ist mir tatsächlich dann in der letzten Woche, genau in der Woche nach dem Punktspiel, eine 2000er-Serie rausgepurzelt. Und vielleicht war das auch so ein bisschen, dass mich das Punktspiel mit den echten Karten, mit, den, mit diesem Wettkampf und auch mit der einen sehr guten Serie, wo ich 20 zu 1 gespielt habe, das hat mich schon irgendwie richtig motiviert und auch mir wieder Selbstbewusstsein gegeben. Ich hatte gleich irgendwie ein gutes Gefühl. Ne? So, aber jetzt kann man eben da tatsächlich mal reingucken. Ja, und ähm, das Spiel, was ich euch hier eben gezeigt habe, ne? Kreuz ohne 6 verloren, dieser hier, das war tatsächlich das allererste Spiel in dieser Serie. So, ein Kreuz ohne 6, Spiel 7, verloren 14, minus 168. Plus noch die 50 Minuspunkte, also minus 218 im ersten Spiel von dieser Serie. Das wäre normalerweise eine Geschichte, wo du gleich sagst, alles klar, wieder nichts geworden, rausgeflogen, Neustart. Aber ich habe dann natürlich das Päckchen noch zu Ende gespielt und habe noch zwei 48er Spiele bekommen. Und dann bleibt am Ende ne, minus 168 und 50 also minus 216 plus die ähm, 2 mal 98, bleiben minus 22 stehen. Prinzip lustig, dass mir genau diese minus 22 dann ähm, jetzt den ersten Platz in dem Turnier mich gekostet haben. Aber der dritte reicht ja. Ne? Also so gesehen wollen wir froh und dankbar sein. Ich war dann hier wohl zu bequem, bei minus 22 Neustart zu drücken und habe gesagt, na gut, 1, 2 können wir uns ja noch anschauen. Und das zweite war dann gleich so ein Turbopäckchen, 378. Da hatte sich das Thema, ich gebe jetzt auf, natürlich auch schon wieder erledigt. Denn plötzlich waren wir ja schon wieder über dem gewollten Schnitt, quasi über den 170 pro Paket. Und es ging an sich gut weiter, auch wenn schon so ein kleiner Abwärtstrend erkennbar war. 210, 196, es sind ja immer nur drei Spiele. Ne? Also sehr gute Karten, sehr schöne, erfreuliche Ergebnisse. Natürlich sind da auch einige gewagte Partien dabei gewesen. Ähm, ich zeige euch gleich noch zwei weitere. Es ist auf jeden Fall erkennbar, es ist schon so ein bisschen wieder der Abwärtstrend. Und wenn du dann in so einem Päckchen mal plötzlich nur 98 machst, also nur einen einfachen Grang, dann wirft dich, dich das Gefühl schon wieder so ein bisschen zurück. Also zur Hälfte hatte ich knapp über 1000. Im siebten Päckchen gewinne ich dann im ersten Spiel einen einfachen Grang. Im zweiten Spiel war nichts. Und im dritten Spiel komme ich einfach für 48er Reizung nicht dran, obwohl ich ein Kreuz ohne 3 mit zwei Seitenassen habe, war bitter, wird ein Grang gewonnen, gerade so mit 64 mit Hängen und Würgen, mit viel Unterstützung von meinem Mitspieler, stellt sich raus, habe ich gegen meinen guten Bekannten Hartmut gespielt, der natürlich hier auch im äh, Masters, den ich da sicher spätestens wieder persönlich treffen werde, ja, einfach mal nicht rangekommen für 48, gut, hilft ja nichts und dann kommt plötzlich hier im achten Päckchen so ein absolutes Oberturbopäckchen 421. Also habe ich natürlich alle drei Spiele gemacht. Und das Erste, äh, das von diesen dreien, das zeige ich euch mal, das zeigt auch wirklich, dass du da gar nicht, sage ich mal, Herr der Geschichte bist. Du bist auch wirklich ein bisschen Spielball des Glückes und dessen, was deine Mitspieler da so veranstalten. Du kannst so ein Turnier nicht 2000 spielen, ohne dass du nicht auch mindestens fünf, sechs Spiele irgendwie glücklich geschenkt bekommen hast oder die Karte halt sehr glücklich stand. Also was ist in der... Partie passiert. Ich habe in der Hand gegen zwei Reizungen. Ich sitze wieder in Vorhand. Die Ausgangskarte ist gar nicht mal schlecht, muss man sagen. Die ist sogar recht stabil, aber natürlich ist es mal wieder ohne. Bauern und deswegen ist es natürlich immer irgendwie ein Risikospiel. Das sind natürlich genau diese teuren Spiele, die man in dem Fall auch sucht. Also zwei Reizungen, ich glaube irgendwas 24, Mittelhand, Hinterhand auch noch irgendwo 30, 36. Also schon irgendwie ein Warnsignal, aber andererseits hier reizen natürlich in diesem Format alle ein bisschen mehr, als sie haben, weil du die 2000 brauchst. Deswegen ähm, lasse ich mich davon gar nicht so sehr ins Boxform jagen. Und nach Skataufnahme habe ich jetzt also folgende Karten in Vorhand üblicherweise würdest du vielleicht mit so einem Blatt jetzt Karo spielen, vielleicht Pik-Dame-König drücken, vielleicht Herz 10 und Pik-König drücken sogar, oder den Pik-Spielen spielen irgendwie mit, weiß ich, Karo-König im Keller, Pik-König im Keller oder Herz 10, was auch immer, du würdest ein Farbspiel machen. Du könntest sogar auf die Idee kommen, hier 0 zu machen, wenn jetzt nicht die hohe Reizung wäre. Ne? Ähm, wenn das eine kleine Reizung wäre, im anderen Kontext könntest du vielleicht 0 spielen und hoffen, dass du hier die richtige Farbe oben hast. Aber wir sind ja hier beim Skat im Masters. Wir brauchen volle Punkte und obwohl wir bis zu diesem Zeitpunkt halt gut stehen, können wir uns nicht zurücklehnen, denn äh, es braucht immer noch... 900 Punkte in den letzten fünf Päckchen. Also, wir müssen voll weiter ins Risiko gehen. Also, komme ich natürlich sofort auf die Idee: komm, Vorhand, den machen wir halt als Grang los. Und ja, das kleine Problem: also, Karo muss natürlich Zehn und Dame verteilt sein. Grundvoraussetzung: Wenn das Karo ausgestochen gestochen wird, fliegt hat das Ding natürlich gar keine Chance. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, ansonsten das Risiko ein bisschen zu minimieren und die Herz 10 mit wegzudrücken. Dann braucht man eigentlich sich nur diese drei Stiche. Aber Problem, 24, 38 und die beiden Asse sind halt nur 60. Ne? Also wenn ich in Karo statt dem König die Dame hätte, gehabt hätte, dann hätte ich sicher 14 gedrückt und der Plan wäre einfach nur drei Stiche zu machen. Ging jetzt nicht, zumindest nicht so geradlinig. Also eben irgendwie einfach hier acht Augen gedrückt. Wupp. So, und dann den Gang, jetzt müssen halt vier Stiche laufen. Karo muss verteilt sein und Herz, Ast 10. Gut, Herz habe ich ja nicht noch den dritten Herz dabei, also As 10 ohne Fuß, wie ich so manchmal sage. Da ist ja die Chance durchaus 70 Prozent, dass das läuft. Ja, und auch wenn Karo gut verteilt ist, dann ist ja meist auch Herz gut verteilt. Also, ich habe das jetzt ohne allzu schlechtes Gefühl einfach so angesagt. Was kann ja auch groß passieren? Entweder... <lacht> gewinnst und darfst weiterspielen oder danach, sonst kannst du halt danach direkt wieder den Neustart-Button drücken. Also Karo Ass gezogen. Karo Ass lief durch erfreulicherweise mit der Dame und der 10, wie geplant. Wunderschön. 8 plus 24, 32. Herz Ass gezogen. Und jetzt kam da schon die Herz Dame und das sah natürlich schon ein bisschen verdächtig aus, sage ich mal. Verdächtig. Ähm. So, da haben wir liegen, äh, 46 Augen. Jetzt wäre es natürlich wirklich schön gewesen, wenn du die Herzen, wenn wir die Herz 10 schon gedrückt hätten. Ne? Dann einfach noch Kreuz Ast sagt zu. Ende der Geschichte. So war aber nicht. Also gucken, ist da auch noch der Herzkönig. Aber da war nicht der Herzkönig. König. Ach, das ist auf, die Dame kam von der anderen Seite. Sorry, dafür. Von links kam die Lusche, von rechts kam die Dame. Jetzt kam der König und jetzt wurde gestochen. Ja, und jetzt ist halt eigentlich der Moment, gerade wenn jetzt das Spiel auch noch so weiterläuft, Pik, Ass, Lusche und hinten fällt, wird angefangen Kreuz abzutragen, wo das Ding eigentlich äh, ja, in die ewigen Jagdgründe eingeht, ohne dass du jetzt noch irgendwas groß machen kannst. Ne? Was ist äh, jetzt aber tatsächlich passiert? Ich meine, ich habe halt 46 liegen, ich brauche aufs blanke Ass ja sowieso einen König, was unwahrscheinlich ist. Aber jetzt sitzt die Karte halt ein bisschen äh, Glück im Unglück noch zumindest so, dass der hinter mir wirklich die drei Kreuz-Luschen hat. Und der vor mir 10 König Dame. Und aus irgendeinem Grund, den jetzt keiner erklären kann, ich zuallerletzt, aber so ist es gewesen, hat er nachdem er Pik Ass 10 gezogen hat, jetzt nicht Pik weiter gespielt, dann könnte da die letzte Kreuz -Lusche abgetragen werden. Er hat auch nicht irgendwie nur Kreuz Dame gespielt, sondern er hat genau den Kreuz König gespielt, Kreuz König, Kreuz Ass und da fällt die letzte Lusche. Und ich gewinne diesen Krang des Wahnsinns quasi hier mit 61 Augen und mache dann danach, genau wie es dann manchmal eben auch so ist, noch die beiden nächsten fetten Spiele und habe hier dieses 400er-Päckchen und jetzt hatte ich tatsächlich nach 8 von 12 Päckchen, also nach zwei Drittel des Weges schon 1500 Punkte liegen und ein paar. Und das ist so der erste Moment, wo du denkst, ah, hier könnte wirklich was gehen. Jetzt geht es schon langsam los, dass du ein bisschen auch taktisch versuchst zu agieren, vielleicht dich schon ein kleines bisschen zurücknimmst und nicht mehr ganz so locker jede Kirsche reizt. Ja, im neunten Päckchen, 80 Punkte, da gab es dann kein eigenes Spiel, das einzige Päckchen ohne eigenes Spiel, sondern nur zweimal äh, 40 von der Seite. Das ging aber auch ganz kurios los. Das muss man natürlich sagen, macht auch, gerade im Nachgang, wenn es trotzdem geklappt hat, macht das natürlich äh, Laune, das einfach mal zu zeigen. Da komme ich doch in Vorhand mit folgender schönen Karte. So, Herz, 10 König, ist die jetzt 10, da ist die jetzt 10, Moment, das hier mal wieder raus. Jetzt 10 König und jetzt müssen ja irgendwann auch noch die guten Karten kommen. Das sind 6, 7, 8 und Ass Lusche. Also genau nach diesem schönen Päckchen kriegst du in Vorhand so einen Ansatz. Also auch 5 äh, volle Bauern, 20 Augen in der Planung schon irgendwie gedrückt. Ähm für einen Grang. Aber eigentlich denkt man auch, gut, man reizt halt erstmal. Ne? Man kann erstmal gucken, was drin liegt und dann den Plan machen. Also Kreuz reizen wir ja auf jeden Fall. Und naja, wie es dann so ist. Äh, Mittelhand fängt an, 18, 20, 2, 3, 4, ti, Wir ändern den Plan. Kann auch sein, dass ich gar nicht, ich glaube, ich hatte nicht Pik 7, sondern Pik 9 oder so. Also ich hatte keine 7 im Blatt, deswegen habe ich natürlich gemutmaßt und gehofft, dass da eine null reizung unterwegs ist und habe gedacht, ja, dann müssen wir halt auf Grang gehen. 46 gehalten, zack, 48, sagt er mir. Ja, jetzt, wenn du 48 gesagt bekommst, dann musst du natürlich an sich die Sache nochmal komplett neu denken und dich fragen, ob das jetzt eine gute Idee ist, hier äh, weiterzumachen. Ähm, entweder der hat drei Bauern und selber irgendwie so, ein, mit den beiden Assen irgendwie so einen kranken Ansatz oder drei Bauern und sehr langen Pik. Oder der hat einen null hand Ja, was heißt, kranken hand kannst du hier vielleicht doch nicht mitspielen und lange Farben drohen auch. Also ich passe... Ja, der Spieler nimmt den Skat auf, der Spieler drückt, äh, tauft jetzt, ähm, glaube ich, in Karo und jetzt auch ein kurioser Spielverlauf. Ich wirf irgendwie, ich, ich öffne ganz unverdächtig Kreuz Lusche. Ich meine, dass der jetzt natürlich den Karo ohne ähm, Sechsen haben muss, das ist ja im Prinzip schon klar, wo mein Partner... Ähm, muss im Prinzip drei Bauern haben aufgrund der Reizung, sonst wird das hier bei 48 nichts. Also kann das höchstens ein Fünftrümpfer sein. Bei Karte habe ich auch noch ein bisschen. Also ich bin schon sehr interessiert an dem Spiel. Aber was jetzt passiert, ist halt auch wirklich legendär. Der bedient hier den ersten Kreuz. Mein Partner hat äh, plötzlich Kreuz Ass zur großen Überraschung. Ne? Jetzt kommt irgendwie Kreuz hinterher. Nee, jetzt, der, jetzt, das war's. Das war der Spaß. Jetzt kommt nicht Kreuz hinterher, sondern jetzt kommt plötzlich von meinem Partner Pik hinterher. So, Pik König, ich Pik Ass und der Alleinspieler wirft da irgendwie jetzt noch die Kreuz Dame ab. Das war der Moment, wo es wirklich witzig wurde. Jetzt ziehe ich natürlich Kreuz 10. Er wurde gestochen und wurde übergestochen und ich glaube, jetzt hatte mein Partner. Sogar noch Herzass in der Hand oder so. Also mit anderen Worten, der Alleinspieler hat übrigens auch Herzbuben gehabt. Der hat irgendwas ohne zwei einfach mal so in die Mitte der, <lacht> der Reizkette bis 48 gereizt im, im Stock. Das kann man hinterher bei Skatmasters auch immer sehen. Lag Kreuz 7 und 9. Also ich hätte ein sehr schönes, stabiles Kreuz gehabt, äh, jetzt hatte ich halt 40 Punkte. Es lohnt sich aber in dem Moment auch gar nicht, sich darüber zu ärgern, weil diese Bedingungen, ähm, wie das Turnier quasi aufgebaut ist, die erzeugen natürlich bei allen Mitspielern so diesen gewissen Druck und der eine oder andere kann dem Druck dann manchmal irgendwo auch nicht so standhalten und überzieht das dann mal gnadenlos, ist vielleicht auch schon was weiß ich, im x-ten Versuch und mit den Nerven am Ende hat einfach mal gereizt. so. Und ähm, das geht halt allen anderen auch so. Deswegen habe ich nur für mich mitgenommen, okay, in diesem Päckchen wirst du wohl kein Spiel machen. Es sei denn, du kriegst ein Riesenblatt. Müssen wir halt dann zusehen, dass wir wenigstens ab und an 40 Punkte kriegen. So war es halt im zweiten Spiel auch noch. Und da hatte ich halt dann hier diese 80 Punkte erspielt. So, jetzt haben wir also so ungefähr 1600 zu liegen und noch drei Päckchen zu laufen. Zehntes Päckchen. Ich gewinne ein Herz ohne Dreien. Der war gar nicht so schlecht. Und ich kriege einmal 40 von der Seite. 130 Punkte. Das ist ganz ordentlich im Prinzip, aber hier schon wieder ein bisschen unter dem Paar. Ne? So, also wir haben liegen 1700 und ein paar zerhackte und noch zwei Päckchen. Und ich hatte halt auch schon gesehen, ich habe ähm, erst am Ende der Woche gespielt, am Mittwochabend. Ich hatte gesehen, du brauchst über 2014. Ne? Der Fünfte in dem Turnier. Der Fünfte in dem Turnier hatte 2014. Ach so ist ja hier zu sehen. Hatte 2014 liegen. Scharfe Hand war auch schon vorne mit drin, aber der war schon qualifiziert. Also ich wusste, ich muss mindestens hier über 2014 spielen. Und das hieß also, ja, es äh, fehlen immer noch 300 Punkte aus zwei Päckchen. Ja, bleiben wir auf dem Gas. Und jetzt kommt an sich, sagen wir mal, die letzte Partie, die ich hier zeige. Im elften Päckchen ähm, gewinne ich im ersten Spiel ein Kreuz Schneider, plus 36, wunderbar. Im zweiten Spiel kommt nichts und jetzt kommt das dritte Spiel und im Endeffekt das ist es das viertletzte Spiel der Serie. Und äh, ich brauche noch 220 Punkte. Mit anderen Worten, es ist, obwohl man schon 1.800 liegen hat, es ist nicht die Zeit irgendwie das Risiko zu reduzieren. Man muss halt weiterhin im Prinzip relativ irrsinnig auf dem Gaspedal bleiben. So, was bekomme ich für ein Spiel? Was bekam ich für ein Spiel? Ich bekam in etwa Folgendes. Ja, in etwa nehme ich auch wieder zurück. Es war schon ziemlich genau dieses Spiel. Ich bin da nur manchmal natürlich nicht mehr ganz sicher, was die einzelne Lusche oder so angeht. Ne? So, ich habe dabei, ich habe dabei Pik Ass Lusche und ich habe dabei eine blanke 10 und ich habe dabei eine Doppellusche und ja, das ist also die Ausgangskarte, mit der man sich jetzt in Vorhand halt erstmal ähm, beschäftigen muss. 18 werden geboten, ja, wir halten, 20 werden geboten. Es ist uns ein bisschen mulmig, aber ähm, was sollen wir machen? Ne? Was sollen wir machen? Wir brauchen Punkte. Ah, ich glaube, ich habe tatsächlich statt der Kreuz Lusche hier noch die Dame so in etwa. Ne? Auf jeden Fall äh, 20 Mittelhand passt, Hinterhand passt. Ich komme also ran und wir können ja hier auch leicht zum Grang finden. Ne? Ich meine, wir haben zwei Bauern, wir haben zwei Asse, eine 10 zu quetschen, wir sind Vorhand, eine gute Verstärkungskarte, ein Bauer, Kreuz 10, Pik 10, irgendwie was und schon bist du auf dem Gang unterwegs, aber es liegt jetzt plötzlich, wenn man so will, Höchststrafe, Herzdame, Pikdame. Also, wenn man mir vorher gesagt hätte, äh, ein Herzbild und ein Pikbild, hätte ich erstmal gesagt, das hört sich gut an, aber es waren halt nicht die Buben. So. Jetzt haben wir also ein ziemlich schlappriges Spiel hier. Und ähm, ja, wie drückt man ihn jetzt? Drückt man aufgrund der 20-Reizung dann doch die Herz 10 mit weg, weil man denkt, nach Trumpf komme ich äh, Ach so, pass auf, sorry, Leute. Eine Karte muss ich jetzt doch noch mal tauschen. Es war nicht Kreuzass, es war die Kreuz 10. Was jetzt nicht den Riesenunterschied macht, aber ich weiß doch, dass ich nicht tatsächlich das zweite Ass hatte deswegen die Idee, krank, da hätte dann schon richtig gut drin liegen müssen. Aber okay. Ähm, wie drückst du den jetzt? Ich habe dann am Ende gedacht, nee, hier mit einer blanken 10 auch irgendwie läuft nicht so häufig. Herzreizung hinter mir auch nicht unbedingt ein Indiz, um jetzt die blanke Herz 10 zu spielen. Ich habe jetzt einfach, wenn man so will, auch wieder treu, doof gedrückt. Ne? Muss jetzt irgendwie halt gut laufen, das Ding. Ne? so Ich öffne Trumpf, Trumpf Lusche, Trumpf Ass, Trumpf König, bin erstmal in Hinterhand, soweit, so gut. Ähm, jetzt kann natürlich auch gute Dinge, können passieren. Herz kann geöffnet werden. Karo und vollen Stechen wir vielleicht jetzt auch nicht so schön, weil du die Karte verrätst, aber immerhin. Aber es kommt jetzt im Endeffekt der Stich, der äh, eigentlich für mich am, am schlechtesten ist, dem am wenigsten weiterhilft. Es kommt. Ratzfatz-Piklusche spülte sich sehr blank an. Da ging der König rauf und ja, also ich glaube, den jetzt zu tauchen und sich dann Ass und Zehn abstechen zu lassen, ist halt auch nicht so der Masterplan. Eigentlich ist das schon eine schlechte Nachricht. Ne? Ähm, rausnehmen ist halt auch nicht gut, aber okay. Ich habe jetzt rausgenommen und habe gedacht, okay, wenn überhaupt, dann kannst du wahrscheinlich nur noch gewinnen, wenn Trumpf 3-3 steht. Also Kreuz, Bube gezogen, fällt äh, Lusche, Lusche. Jetzt äh, Karo Bube gezogen, viel Herzbube und Karo Ass. Ja, und äh, das ist also der Moment, wo jeder Skatspieler weiß, ich bin am Arsch. Dieses Spiel werden wir hier wohl kaum gewinnen. Wie soll das noch gehen? Und leider in diesem Kontext, wir sind bis ins elfte Päckchen gekommen. Wir sind sogar bis ins elfte Päckchen und zwei Drittel der Strecke gekommen und jetzt verrecken wir hier gerade kurz vor der Ziellinie. Es ist zum... So, was passiert jetzt aber? 30 haben sie liegen und der Spieler hier, man muss ja sagen, hier sind dann häufig auch Hobbyspieler unterwegs. Äh, in der ersten Liga wird jetzt normal sofort der letzte Trumpf abgezogen, damit dann da kein Einschub mehr ist und dann ähm, wäre direkt Karo 10 reingegangen. Hier aber passiert es anders. Es wird einfach der Bube nicht abgeholt und plötzlich ergibt sich da irgendwie so ein Ungewöhnlicher Spielverlauf. Es liegt Karo Dame, Karo 10. Ähm, ich nehme ihn natürlich mit der Trumpf 10 und spiele einfach Trumpf wieder raus. Was soll ich anders machen? Pik Bube und jetzt wird da allen Ernstes dann zu meinem großen Glück das Herz Ass reingelegt auf 46. Und ich meine, Sie haben ja immer noch einen Pikstich im, im Blatt, aber jetzt kam erstmal so ein. Ähm, Jetzt kam ein äh, Karo-Null-Augen-Zwischenzug und wenn ich hier in meine Karten gucke, dann sehe ich, dass hier nur noch Karo-König und Lusche ist, was mit sehr ziemlicher Sicherheit bedeutet, dass ich am Anfang auch noch einen kleinen Fehler hatte und nicht karo Doppel lusche im Blatt, sondern Karo-König-Lusche. Das heißt, der Karo-König war gedrückt. Ähm, das ist das, was ich meine, wenn ich jetzt so aus dem Gedächtnis die Partien hinlege, dann ist manchmal doch noch ein Bild oder eine Lusche, die irgendwie anders steckt im Spielverlauf, kriege ich das dann wieder auf die Kette. Also... So war es mit Sicherheit. Deswegen, ich hatte auch überlegt, ob ich hier 14 drücke oder dann doch nur 4 in Karo und mich letztlich so entschlossen. Also jetzt lag hier Karo 8, Karo 7. Okay, ich habe die Pik 9 abgetragen. Und jetzt war das Spiel im Prinzip halt immer noch tot, denn der Spieler, der Herz gereizt hatte, hier links saß, hatte halt den Herz König zu dritt gehabt. Und die Mittelbauern, das waren seine 5 Trümpfe, mit denen er gereizt hat, Kreuz Ass noch mit dabei. Und der andere Spieler, hat halt jetzt noch die Herzlusche und die Pik 10. Und jetzt schafft es wirklich im achten Stich hier der Spieler mir jetzt, also die Geschichte zu komplettieren, indem er hier wirklich den Herzkönig ausspielt und nicht die Herzlusche. Und da mache ich plötzlich mit Herz 10 und Dame beide Stiche. Ich hatte gar nicht mehr so richtig gezählt, weil die Messe war ja eigentlich gelesen. Ich hatte gar nicht mehr so richtig gezählt. Jetzt war es natürlich nicht schwer für mich zu spielen. Ich mache hier noch diesen Herzstich. Ja, und die anderen kriegen am Ende bei Erst äh, Anfang 40 liegen noch diese 13 Augen und ich gewinne hier diesen Kreuz mit 64 Augen, mache damit dann tatsächlich in dem Päckchen doch noch die 160 Punkte, bin also weiter im Rennen und bekomme dann im ersten Spiel des 12. Päckchens in Vorhand ein unverlierbares Gang mit zwei, damit hatte ich den fünften Platz überholt. Damit war ich vor Senneland und zumindest virtuell in dem Moment qualifiziert. Es kam jetzt noch einmal 40 von der Seite auf 162 und ich schloss also diese Serie mit 2068 ab. musste noch einen Tag warten, den Donnerstag noch abwarten, aber es kam keiner mehr von hinten. Und ja, das also zu der Frage, fährt der Daniel nach Berlin? Und wie klappt das so dieses Mal wirklich? Ha! Scharf, Ich habe schon gar nicht mehr dran geglaubt. Ich habe geglaubt das erste Mal seit acht oder neun Jahren, dass ich beim Masters nicht dabei bin und dann eben kurz vor Toresschluss, nach dieser langen Strecke des Versuchens, Probierens und Scheiterns, kurz vor Schluss im äh, vorletzten, ich glaube zwei Turniere sind jetzt nur noch, ähm, also im drittletzten Turnier, dann genau den dritten Platz und ja, die Freude ist groß, die Erleichterung ist groß, ich freue mich drauf, ich verende des Monats nach Berlin, sicher bekommt ihr das dann in irgendeiner Weise auch noch mal mit, wahrscheinlich wird auch Skat-Guru wieder das anzeigen, also stalkt mich gerne beim Skat Masters und ich bin gespannt, was wir da wieder für Duelle und Gemetzel und Partien erleben werden. Danke für euer Interesse, macht's gut und as always, gut blatt!